Wenn man sich mit der Entwicklung von Software und Systemen beschäftigt, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, jetzt möchte ich eigentlich auch mal qualitativ hochwertige Systeme und Software entwickeln. Die Frage ist so ein bisschen, wie kann man das erreichen und was bedeutet eigentlich hohe Softwarequalität? Und da es heutzutage sehr, sehr viele Stellen gibt, an denen sich genau diese Fragen gestellt werden, gab es auch schon eine ganze Menge Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und einiges von diesem Wissen, was dabei entstanden ist, das floss in eine Standardreihe, in die Standardreihe ISO IEC 25000, die auch einen sehr greifbaren Abkürzungsnamen hat, nämlich Square. Und in diese Standardreihe schauen wir jetzt in diesem Video einmal grob im Überblick rein. Square steht für Systems and Software Quality Requirements and Evaluation. Und Square ist eine Standardreihe, die sowohl von der ISO, also der International Organization for Standardization, als auch vom IEC, also der International Electronical Commission, herausgegeben wurde. Es wurde also von beiden Standardisierungsgremien parallel erarbeitet und entsprechend zusammengestellt. Tatsächlich ist der, der Standard nicht einfach so entstanden, sondern er basiert auf zwei weiteren Standards, die es bereits vorher gab, nämlich die ISO IEC 9126 und die ISO 14598. Das Problem bei diesen beiden Standards, die halt vorher schon existierten, war einfach, die sind über einen gewissen Zeitraum entstanden, haben sich auch entsprechend weiterentwickelt, wurden aber getrennt voneinander entwickelt und sind dann irgendwann auch so ein bisschen auseinandergelaufen. Und mit der ISO 25000 hat man dann jetzt versucht, das Ganze mal wieder so ein bisschen zusammenzuführen, auf einen Nenner zu bringen und entsprechend zu harmonisieren. Was sind letztendlich die Ziele von diesem Standard? Als erstes möchte der Square Standard Prozesse bereitstellen. Und zwar zum einen Prozesse dafür, wie man Qualitätsanforderungen an Software spezifizieren kann aber vor allem auch, wie man Software und Systemqualität evaluieren kann. Das heißt, wir haben letztendlich so beide Phasen, die in irgendeiner Form relevant sind. Das heißt, auf der einen Seite spezifizieren wir, was wollen wir denn eigentlich in Sachen Qualität erreichen und auf der anderen Seite spezifizieren wir, wie können wir denn nun überprüfen, ob wir das, was wir vorher als Zielqualität spezifiziert haben, auch erreicht haben. Der Standard oder die Standardreihe hat tatsächlich mehrere Zielgruppen. Dazu zählen zum Beispiel Entwicklerinnen und Entwickler, die Systeme entwickeln wollen, äh, Personen, die letztendlich Qualitätssicherung für Software und Systeme vornehmen, also die zum Beispiel software durchführen, das sind also Evaluatorinnen und Evaluatoren, dann natürlich auch Personen, die Software oder Systeme kaufen wollen und sich vorher schon mal darüber Gedanken machen müssen, welche Qualitätskriterien sollte denn diese Software erfüllen. Und dann natürlich auch Personen oder Firmen, die Softwareentwicklung ähm, in Auftrag geben oder Systementwicklung in Auftrag geben, die sich natürlich auch darüber Gedanken machen möchten, äh, was ist denn da jetzt eigentlich für mich wichtig, was muss ich erreichen. Wie ich gerade gesagt hatte, dieser Standard lässt sich oder ist unterteilt in mehrere einzelne Standards. Es ist also eine Standardreihe, das ist heutzutage häufiger der Fall und ich habe hier auf dieser Folie einen Überblick darüber, welche Teile denn zu diesem Standard dazugehören. Tatsächlich ist der Standard aufgeteilt in fünf zentrale Abschnitte und noch einen größeren Bereich, in dem sich Erweiterungen tummeln können. Und das Schöne, was also, wenn man so einen Standard dann wie diesen hier entsprechend neu zusammenstellt und ähm, neu konzipiert, dann kann man sich auch so ein bisschen darüber Gedanken machen, wie man ihn zum Beispiel auch nummeriert. Das wurde hier jetzt vorgesehen. Wenn Sie sich jetzt mal die Nummernbereiche ansehen, es gibt also ganz klare Nummernbereiche, die jeweils einem bestimmten, ja, funktionellen Bereich des Standards zugeordnet sind, sodass also immer klar ist, wo jetzt vielleicht welche Spezifikation Einzug findet. Tatsächlich ist es so, dass noch nicht alle Nummernbereiche vollständig ausgefüllt sind. Man hat also noch Möglichkeiten, jetzt Dinge dort hinzuzudefinieren. Aber das, was bereits heute für diesen Standard und für diese Bereiche existiert, ist so, dass wir auf jeden Fall für jeden dieser hier dargestellten Bereiche mindestens ein Standarddokument haben, was also diesen Bereich zumindest schon mal grob kennzeichnet und klar macht, was eigentlich in diesem Bereich dazugehört, was dort dann entsprechend einsortiert wird. Wir schauen uns jetzt auf den folgenden Folien diese Bereiche noch mal etwas genauer an und gucken mal, wofür sind denn diese Bereiche letztendlich gut. Fangen wir mit dem ersten Bereich an. Der erste Bereich ist praktisch alle, sind alle Standards, die eben unter dem Nummernbereich ISO-IEC 25000 bis 25009 fallen. Und dieser Bereich nennt sich Qualitätsmanagement. Hier geht es erstmal darum überhaupt erstmal einen Einstieg in die Standardreihe vorzunehmen. Das heißt, im Prinzip den Überblick zu schaffen. Im Prinzip das, was ich in diesem Video erläutere, ist auch in, in, in dem ISO 25000, also in dem, in dem ersten Dokument, enthalten. Dort wird also erstmal erläutert, was gibt es eigentlich alles, welche Elemente gehören dazu, welche Gruppen von ja, Standards gibt es hier an dieser Stelle. Aber es geht eben auch darum, schon mal die ersten Terminologien einzuführen, die ersten Definitionen vorzunehmen, vor allen Dingen, für Begrifflichkeiten, die sich dann durch alle möglichen anderen Standards auch durchziehen werden. Dann gibt es auch Hinweise zur Anwendung der Standards, also welcher Standard ist, wo, an, in welcher Situation dann tatsächlich anwendbar. Und dann kommt man auch tatsächlich in diesem Bereich schon zum, zum ersten inhaltlichen Schritt, also zum ersten, wie gehe ich eigentlich jetzt vor, um Qualitätssicherung vorzunehmen und dabei geht es noch gar nicht darum, sich auf ein konkretes Produkt oder auf ein konkretes Projekt vorzubereiten, sondern es geht erstmal um die allgemeine Planung und Verwaltung von Qualitätssicherung in Institutionen. Warum ist das wichtig? Letztendlich ist es so, wenn Sie sich in einer größeren Organisation befinden, das kann also eine größere Firma sein oder eben eine sonstige Institution, und Sie möchten sich mit dem Thema Qualitätssicherung auseinandersetzen, dann werden Sie grundsätzlich Probleme haben, wenn in der Organisation, der Institution, nicht auch irgendwo drumherum schon zumindest grundlegend vorgesehen ist, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Sonst werden Sie einfach keine entsprechende Arbeitszeit dafür bekommen oder es wird in Projekten gar nicht mit eingeplant, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Oder Sie bekommen vielleicht auch gar nicht die Infrastruktur, die notwendig ist, um Qualitätssicherung durchzuführen. Das heißt, es gibt einfach hier ein paar bestimmte Aspekte, die bereits auf Management-Ebene vorgesehen werden müssen, damit wir letztendlich Qualitätssicherung für Software und Systeme vornehmen können. Und genau darauf geht eben dieser Standard oder diese Standardreihe bereits hier im ersten Teil ein und sagt, wenn wir das machen wollen, dann müsst ihr institutionell das Ganze auch schon mal mitdenken. Und dazu zählen ein paar Punkte und das ist dann in dem entsprechenden Standard dort erläutert und nachzulesen. Gut, schauen wir uns den zweiten Bereich des Standards an. Der zweite Bereich ist dann der Bereich 25.010 bis 25.019. Da geht es dann um ein sogenanntes Qualitätsmodell. Was ist jetzt ein Qualitätsmodell? Nun, wir wollen erstmal herauskriegen, was kann denn eigentlich an einem System oder an einer Softwarequalität überhaupt relevant sein? Oder was kann überhaupt gut sein an so einem System oder an einer Software? Worauf muss ich denn letztendlich achten? Und da werden hier drei große Bereiche identifiziert. Wir haben einmal eine Qualität in der Nutzung. Das heißt, ähm, während ich also ein System oder eine Software nutze, wie fühlt sich das an oder wie gut funktioniert das, wie gut kann ich meine Tätigkeiten damit erledigen. Dann haben wir den Bereich der System- und Software-Produktqualität. Das heißt, äh, wie gut ist das System und die Software zum Beispiel wartbar oder erweiterbar oder wie gut kann man sie installieren? Also, was alles so Dinge, die ein bisschen weniger damit zu tun haben, wie gut ich das System nutzen kann. Und dann gibt es noch den Bereich der Datenqualität, denn heutzutage verarbeiten wir ja relativ viele Daten in den Softwaresystemen. Meistens sind sie genau dafür da, um eben Daten zu verarbeiten. Und dann ist aber noch die Frage, welche Qualität haben denn die Daten? Ja? Und dazu zählen auch ganz unterschiedliche Faktoren, die man hier berücksichtigen kann. Zum Beispiel, wie konsistent die Daten sind ja, oder wie frei von Duplika Duplikaten und so weiter. Da gibt es also diverse Fragestellungen, die hier relevant sein können. Das heißt, wir haben einfach diese drei unterschiedlichen Bereiche, die hier in diesem Teil der Standardreihe dann berücksichtigt werden oder auch entsprechend aufgetrennt und aufgeschlüsselt werden. Wie funktioniert das? Jedes Modell, also jedes Modell für die Softwarequalität, ob es jetzt Nutzungsqualität ist oder eben die Systemsoftwarequalität, gliedert sich auf. Zum einen erstmal in bestimmte Charakteristika, das sind so also grobe Charakteristiken, die ein Produkt oder eben ein System haben soll dann sind diese Charakteristika meistens auch noch unterteilt in Untercharakteristika, die dann jeweils eine Rolle spielen. Und für die unterschiedlichen Untercharakteristika gibt es dann auch noch messbare Produkteigenschaften. Und ich habe jetzt hier mal ein Beispiel für diese Untergliederung gemacht. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt eine bestimmte System- oder Softwareproduktqualität, die ich da Zuverlässigkeit nenne, ich möchte also sicherstellen, dass mein System zuverlässig ist, dann ist das ein grobes Charakteristikum. Und das dazugehörige Untercharakteristika können zum Beispiel sein, wie verfügbar das System ist, also wie oft es praktisch ähm, abstürzt. Ist dann so das das, das Gegenteil dazu. Verfügbarkeit sollte ja immer so hoch wie möglich sein. Das heißt, man möchte so wenig wie möglich Nichtverfügbarkeit haben. Oder wie tolerant ist eben das System auch gegenüber bestimmten Fehlern, die auftreten können, ob das jetzt Stromausfälle sind oder was auch immer. Ja? Also wie tolerant das gegenüber diesen Fehlern ist. Und nur anhand dieser Untercharakteristika weiß man ja immer noch nicht, wie sich das jetzt konkret auf die auf ein System oder auf eine Software übertragen lässt. Und dafür gibt es dann eben noch die messbaren Produkteigenschaften. Dazu zählen dann zum Beispiel die Anzahl der Systemfehler. Sowas kann man dann ganz konkret messen. Da lässt man dann einfach das System über einen gewissen Zeitraum laufen, misst dann, wie oft ist es dann jetzt äh, abgestürzt oder wie oft hat es irgendwelche Fehlermeldungen gebracht, die vielleicht unerwartet waren. Oder wie oft ist vielleicht irgendwas falsch, äh, was anderes schief gegangen. Und auf Basis dieser einzelnen Messungen kann man dann Aussagen darüber treffen, wie sieht es mit den bestimmten Subcharakteristika aus. Und das kann man dann wieder zusammenfassen, wie sieht es dann eben mit so einem gesamten Charakteristikum, wie eben hier äh, zum Beispiel der Zuverlässigkeit aus. Gut, das ist also so dieser Teil der Standardreihe. Es gibt aber noch weitere Teile, denn nur weil man jetzt weiß, was man sich so vielleicht alles betrachten kann, weiß man noch lange nicht, wie man sich das Ganze betrachten kann. Und deswegen gucken wir uns mal den nächsten Bereich an. Da geht es nämlich um Qualitätsmessung. Das ist jetzt der Bereich, in dem also ganz klar spezifiziert wird, nachdem eben so aufgedröselt wurde, welche Eigenschaften oder welche Charakteristika möchte man eigentlich überhaupt betrachten. Wird jetzt hier darauf eingegangen, wie kann ich das Ganze eigentlich messen. Da werden also dann konkrete Produkteigenschaften zum Beispiel benannt, dann wird erläutert, wie kann man denn diese Produkteigenschaften messen. Ich hatte das ja gerade gesagt mit der Anzahl an Fehlern zum Beispiel, wie sollte man das messen. Dann, wie werden vielleicht bestimmte Messwerte, also einzelne Messwerte, die man erhebt, wie werden die vielleicht zusammengefasst, um dann eben größere, gesamtere Aussagen darüber zu treffen. Und wie kann man aus diesen Messwerten, nachdem man sie vielleicht auch zusammengefasst hat, dann Aussagen über Untercharakteristika treffen. Zusammenfassung von Messwerten könnte man sich jetzt fragen, das sind doch eigentlich schon direkt die Aussagen über die Untercharakteristika. Teilweise ja, teilweise nein. Wenn Sie äh, bestimmte Produkteigenschaften messen wollen, zum Beispiel die Anzahl von Systemabstürzen über eine bestimmte Zeit, haben Sie eigentlich zwei Messwerte. Sie messen nämlich ähm, zum einen die Zeit und Sie messen auf der anderen Seite die Anzahl, wie oft eben das System dann abgestürzt ist. Und das müssen Sie erstmal zusammenfassen, um dann eben eine Aussage über die Anzahl der Abstürze in einem gewissen Zeitraum zu haben. Und daraus können Sie dann erst äh, gegebenenfalls mit noch weiteren Messwerten dann Aussagen über die gesamte Untercharakteristik oder die Charakteristik treffen. Das heißt, anhand von einzelnen Messwerten geht es meistens gar nicht. Und selbst wenn ich Messwerte zusammenfasse, ist es unter Umständen nur ein Aspekt, der irgendwo beleuchtet wird, aber noch nicht so ein ganzer Bereich. Gut. Was es in diesem Standardbereich dann auch gibt, sind ein paar Beispiele und auch Strukturen für messbare Produkteigenschaften. Das heißt, da ist dann aufgelistet, welche Produkteigenschaften kann man denn zum Messen von bestimmten Charakteristiken und Untercharakteristiken verwenden. Wie werden sie erhoben und wie werden sie letztendlich zusammengefasst, um dann eine Aussage treffen zu können. Gut, das ist also dann der Bereich wie kann ich das messen, was also in dem Bereich vorher so alles spezifiziert wurde, was es so alles gibt. Jetzt ist es natürlich so, man muss ja nicht nur sagen, wie messe ich das Ganze eigentlich und was kann ich eigentlich überhaupt messen, sondern man muss irgendwann im Projekt oder bei der Entwicklung eines Systems, eines Produktes dann auch sagen, was ist mir denn jetzt eigentlich wichtig, also welche Anforderungen hinsichtlich Qualität habe ich denn eigentlich an ein System und auch dafür bietet die Standardreihe einen bestimmten Bereich, das ist nämlich der nächste Bereich. Der Bereich von 25.030 bis 25.039, der sich dann auf die Qualitätsanforderungen fokussiert. In diesem Bereich geht es also darum, wie strukturiere ich Qualitätsanforderungen an Systeme, an Softwareprodukte oder an Daten. Ja, Also auch hier wieder so ein bisschen schon diese ähm, Unterteilung, eben auch Qualitätsanforderungen sicherlich an die Nutzung eines Systems. Und dann definiert dieser Bereich eben auch einen Prozess und auch Methoden, die man dann einsetzen kann, um eben zu ermitteln, welche Anforderungen hinsichtlich Qualität habe ich eigentlich. Dann, wie kann ich diese Anforderungen dann im Prozess irgendwo nutzen? Also wenn ich sie erhoben habe, soll ich sie auch irgendwo dann einsetzen und äh, anwenden. Und schließlich noch äh, die Verwaltung äh, der Anforderungen, denn meistens erhebt man in einem solchen Projekt dann eine größere Anzahl an Anforderungen, die dann irgendwo zu nutzen ist und die müssen natürlich auch verwaltet werden und auch dafür sagt der Standard dann, wie man das letztendlich machen kann. Gut, ein letzter Bereich, der dann noch direkt dazugehört zum Standard, ist dann der Bereich, in dem es um Qualitätsüberprüfung geht. Also hier wird ein Prozess erläutert, der allgemein sagt, was muss ich denn eigentlich tun, um die Evaluation von System- und Softwareproduktqualität durchführen zu können. Und hier gibt es also ganz konkrete Hinweise, auch wieder für die unterschiedlichen Zielgruppen, die der Standard an sich hat, nämlich für Entwicklerinnen und Entwickler oder für Evaluatorinnen und Evaluatoren oder Käuferinnen und Käufer von entsprechenden Systemen. Wie kann man jetzt mit den ganzen Informationen, die man vorher also bekommen hat, wie kann man denn das dann jetzt zusammenbringen, um letztendlich dann für ein Projekt die Software- oder Systemqualität ja, zu evaluieren und was muss ich dann eigentlich alles berücksichtigen. Das heißt, dieser Teil des Standards bringt die ganzen anderen Sachen so ein bisschen zusammen, nicht nur ein bisschen, sondern sagt ganz konkret, was, wie, wann, wo vielleicht dann entsprechend Einsatz finden sollte. Und das ist natürlich dann ganz gut. Es gibt hier dann sogar entsprechende Beispiele, ganz speziell für diese unterschiedlichen Zielgruppen, was Sie vielleicht berücksichtigen sollten oder wo Sie aufgrund Ihrer jeweiligen Zielgruppe vielleicht den Fokus setzen sollten oder welcher Teil des Standes für Sie dann so am meisten relevant. Das ist. letztendlich ist alles relevant, aber es ist ja schon so, dass man je nach Zielgruppe manchmal nochmal so vielleicht einen etwas anderen Fokus auf die Sache hat und dadurch heben sich manche Sachen vielleicht etwas stärker hervor und andere Sachen nicht. Gut. Dann ist eigentlich so der zentrale Teil der Standardreihe ähm, abgedeckt. ja, es sind also ähm, entsprechend diese Teile. Aber jetzt ist es natürlich so, dass man immer mal wieder feststellt, Softwarequalität kann in bestimmten Domänen oder für bestimmte Bereiche einfach nochmal was ganz anderes bedeuten. Oder vielleicht bin ich auch in einem bestimmten Bereich oder in einer bestimmten Domäne äh, schon etwas weiter. Vielleicht habe ich da etwas mehr Details oder äh, vielleicht gehören da einfach noch ein paar mehr Dinge dazu. Und dafür gibt es die Möglichkeit, den Standard entsprechend zu erweitern. Und da gibt es dann auch einen entsprechenden erneuten Zahlenbereich für. Das ist dann der Zahlenbereich von 25.050 bis 25.099. Man sieht, hier hat man sich schon ein bisschen Platz gelassen, um da einige Erweiterungen einarbeiten zu können. Und hier kann man dann eben Detaillierungen für bestimmte Bereiche oder Domänen vornehmen. Da gibt es zum Beispiel bereits ein Bereich, in dem Ready-to-Use-Software-Products spezifiziert sind, also beziehungsweise welche Qualitätsanforderungen an diese Ready-to-Use-Software-Products ähm, zu richten sind. Und Ready-to-Use, wie der Name schon sagt, es geht also um Softwareprodukte, die praktisch direkt äh, nutzbar sind und welche Qualitätsanforderungen spielen dann hier also eine bestimmte Rolle. Und was sollte man jetzt endlich berücksichtigen, um das äh, zu erreichen, sodass also wirklich diese Softwareprodukte wirklich Ready-to-Use sind, also direkt einsetzbar sind? Aber es gibt auch mehrere Bereiche oder mehrere ähm, Dokumente, die sich äh, speziell auf den Bereich Usability hier fokussieren. Und hier wird dann zum Beispiel spezifiziert, wenn man also den Qualitätsbereich Usability von von Software und Systemen sich ansieht, wie dokumentiere ich überhaupt erstmal Usability-related information, also Informationen, die sich irgendwo auf Usability beziehen, wie schreibe ich einen Usability-Test-Report, wie beschreibe ich den Kontext, in dem eine Software oder ein System benutzt werden soll, was also ganz wichtig ist als ein Kriterium für, für Usability, da gehe ich in anderen Videos drauf ein, aber wie dokumentiere ich zum Beispiel auch die User Needs, also die ähm, Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer oder die, die Dinge, die halt aus Nutzersicht tatsächlich ähm, benötigt werden. Ja. Das heißt, hier haben wir dann die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern und ein bisschen was ist dafür tatsächlich auch schon da. Gut, damit kommen wir zu einer Übung, die zu diesem Video gehört. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kann man denn jetzt eigentlich zu einem einem Video, was eigentlich einen Überblick über einen Standard gibt, wie kann man denn da jetzt eigentlich so eine Übung machen, wenn man eigentlich noch gar nicht so richtig in die Details reingegangen ist. Ich habe mir jetzt aber überlegt, es ist manchmal ganz sinnvoll, wenn man jetzt eben so einen, so einen groben Überblick von etwas bekommen hat, dann selber nochmal so ein bisschen zu versuchen, das Ganze für sich zu strukturieren. Und in die Richtung geht letztendlich jetzt auch die Übungsaufgabe, die wir hier haben. Und zwar habe ich in der Übungsaufgabe einfach gesagt, setzen Sie mal die Abschnitte der Normenreihe ISO IEC 25000 in Relation. Das heißt, welche Bereiche sind wann im Entwicklungsprozess für Sie vielleicht relevant, wenn Sie sich jetzt mal so versuchen, so vorzustellen. Wenn Sie entwickeln jetzt eben so ein System oder so ein Softwareprodukt, wann würden Sie denn dann vielleicht äh, auf welchen Teil des Standards zugreifen? Müssen Sie vielleicht auf manche Teile mehrfach zugreifen aus irgendwelchen Gründen? ja. Und daraus ergeben sich dann letztendlich auch die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Bereichen. Jetzt ist es natürlich so, man kann das natürlich auch mal googeln, man könnte es teilweise auch im Standard natürlich nachlesen, aber wenn man es versucht mal so selbst für sich zu strukturieren, dann ist das sehr hilfreich, weil man einfach noch ein bisschen besseres Verständnis davon bekommt, wie das Ganze vielleicht zusammenspielt. Gut, damit bin ich mit diesem Video am Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und freue mich natürlich über einen Daumen hoch und äh, wenn es den nicht gibt, freue ich mich trotzdem aufs nächste Mal, dass Sie äh, wieder zusehen und bis dann. Tschüss.